Abzweigung in den Trail nach San Romerio. Bei der Gabelung leicht rechts halten. in den markierten Trail nach San Romero hoch.